Yo, Leute, was geht? Hier ist euer EMPW oder Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute mal wieder ein kleines Live-Commentary. Und dieses Mal das erste Live-Commentary hier mit krasser Qualität. Und ich glaube, jetzt muss ich auch synchronisieren. Also mache ich das mal hier. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ich glaube, das sollte reichen. Wenn es jetzt ein bisschen unsynchron ist, also tut es mir leid, aber ich versuche mein Bestes. Und ich sag mal, so Gameplay-technisch wird es jetzt auch schwer, weil vor mir so ein richtig dicker. Mikrofon steht, ja, ist ungefähr die Maße von meinem Kock, also 20 cm breit, 40 cm lang also, ja, wie soll ich sagen, ist halt schon ein dicker Klotz vor mir die ein oder andere Slut wird jetzt wissen, die ich geballert habe aber mal gucken ob man da trotzdem hier was regeln kann, meine Freunde, ich denke mal schon also ich hoffe es zumindest muss ich halt quasi den Head ein bisschen nach oben appen, wie eine Giraffe, ja, kleiner Freestyle weil Giraffen einen langen Hals haben und den Hop Kopf quasi nach oben haben und bis jetzt läuft es irgendwie nicht ganz so gut hier, 0 zu 2, eieiei, aber mal gucken, ob wir das trotzdem noch regeln können, weil wie gesagt, ich bin ja einer der besten deutschen Call of Duty Spieler und auch deutschen Call of Duty Manager, ja, ich bin auch Manager nebenbei, aber mal gucken, versuchen wir die Gegner jetzt hier mal taktisch auszuflankieren, das läuft irgendwie nicht ganz so gut, 0 zu 3, okay, jetzt lege ich los, weil ihr müsst wissen, ich bin sowas wie so eine Maschine, ja, also jetzt nicht nur körperlich gesehen, sondern auch spieltechnisch gesehen, weil ich brauche halt erstmal so ein bisschen Zeit, bis ich mich ähm, entfalten kann, ja, auch wie ein guter alter Whisky, sag ich mal. Aber wenn ich dann erstmal entfaltet bin, bin ich halt quasi dann on the top, ja. Also macht euch gespannt, 0 zu 4, jetzt, jetzt geht's los, meine Freunde. Jetzt bin ich im Modus, im Modus. Zack, zack, jetzt habe ich schon den ersten Kill. Jetzt läuft's, jetzt läuft's, ich sehe es kommen, meine Freunde. Zack. Ich glaube, für das Video nehme ich auch so einen richtig aggressiven Beat, ja, weil bei so... Übermäßigen Gameplay, da muss schon ein aggressiver Beat dran, sag ich mal Und sag mal, wie ihr solche aggressiven Beats findet Im letzten Video war es ja mehr so ein Ja, mehr so ein Happy-Lalala-Beat Sag ich mal, so ein bisschen Ja, mehr so ein deutscher Beat, aber In diesem Video wird es jetzt anders sein Und jetzt schneidet mich einer weg, ja dagegen kann ich nichts machen, Selbst ich nicht Aber mal gucken Zumindest gewinnen sollten wir schon machen Weil wäre uns ein bisschen peinlich, wenn ich. Und die rennen aber auch Alle weg, wie so kann also das sind jetzt hier nicht so die offensiven Gegner, kommt mir so vor. Zum, zum, zumindest dieser, sind oder wie auch immer der heißt. Aber zack, den haben wir. Zack. Und den haben wir nicht. Aber ich habe auch nur angetäuscht, den zu killen. Zack, weil er wieder rauskommt. Und zack. Habt ihr dieses Aiming gesehen, meine Freunde? Bosshaft. Bosshaft, mehr kann man dazu nicht sagen. So, den Typen holen wir uns auch. Den reißen wir uns unter die Angel. Zack. Okay, jetzt, jetzt habe ich einen Lauf, jetzt habe ich den Lauf. Der Sniper. Ja guck mal, was ist das, meine Freunde? Was ist das? Vor allem, ich sehe die Leute ja nicht mehr richtig mit meinem Mikrofon. Zack, jetzt, jetzt. Jetzt ist die Head oben, ja. Jetzt ist der Kopf oben. Man sagt euch immer Kopf hoch, wenn es nicht läuft. Ist wahrscheinlich auch auf dieses bezogen, wenn man so ein Mikrofon davor hat. So, zack. Ah, jetzt läuft es auch wirklich ganz gut. Zack. Aber es ist wirklich auch ein bisschen schwer zu aimen, wenn man nicht so richtig sieht. Ich weiß, guck mal meine Freunde, ich werde die ganze Zeit nur von One-Hit-Sachen gekillt. Also wirklich Bitch zu dem please. Aber wenn es hier gameplay-technisch so läuft, kann ich mal wenigstens Mal kurz ein Thema ansprechen. Und zwar bin ich ja in nächster Zeit in Amsterdam, habe ich ja schon im letzten Video gesagt. Und da meinten so viele, ob ich da vielleicht so Videos machen kann im Sinne von bosshaft unterwegs, so in dem Style halt, dass ich ein bisschen filme, was ich so mache. Damit ihr so seht, was der Boss so in seinem, ja, Urlaub, ja kann man schon Urlaub nennen, was er da so macht und wie es da so läuft und wie ich halt so runterkomme, sage ich mal vielleicht interessiert es den einen oder anderen ich denke mal schon und der Typ mit seiner Shotgun kriegt jetzt hier mächtig auf den Sack irgendwie und ob ihr das halt wirklich auch sehen wollt so der Großteil, sage ich mal und was mich auch fragt, was der Großteil sehen will ist Gas Gameplay, ja? weil viele wissen ja, ich spiele in letzter Zeit wirklich nicht so viel und deswegen wollte ich ja mal fragen, ob euch Gas-Gameplays gefallen würden, weil mir schreiben auch wirklich viele Leute, ey, hier mein Gameplay, bla bla bla, willst du das verwenden? Weil würde den Leuten ja auch helfen, sag ich mal. Und würde ich ja an sich auch gerne machen, aber bei vielen Leuten kommt der Gas-Gameplays nicht so gut an. Und deswegen wollte ich mal fragen, ob ihr, ob ihr was dagegen hättet, wenn ich Gast Gameplays verwenden würde. Weil bei mir kommt es ja eh nicht so aufs Gameplan, sag ich mal. Und dann hättet ihr nicht nur was Schmackhaftes für die Ohren, sondern auch für die Augen, ja. Also, quasi perfekt. Obwohl, wenn ich hier Facecam-Commentaries mache, habt ihr sowieso was Schmackhaftes für die Augen. Aber so weit ist es ja noch nicht. Aber bald, meine Freunde. Aber bald. Macht euch drauf gefasst. Und ja, wenn euch das gefällt, könnt ihr mir auch Gast-Gameplays zuschicken, sag ich mal. Also, wenn jetzt hier irgendwelche krassen Gameplay-Leute hören, schickt mir eure Gameplays zu und dann verwende ich die dann eventuell nächste Zeit. Natürlich auch mit Verlinkung. Weil ihr seht, der läuft zurzeit echt nicht so gut. Hier 21 zu 12. Ist jetzt auch der Endscore. Und ja. Oh ja, EMPW der Boss Over the Bitches. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Skurr!